Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Äh, ich habe gerade was ganz Dummes gesehen. Abgesehen davon, dass ich diesen Aussichtspunkt noch brauche, sage ich euch gleich, sobald es sich einmal gedreht hat. Wenn ich richtig gesehen habe, schon 67 von 73. Denn hier unten habe ich noch einen, den ich nicht erwischt habe. Und dass die ganzen hier oben aufgehen, habe ich nicht gewusst. Die sind erst jetzt gekommen. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich habe mich schon gefragt, wo ich die letzten finde, aber jetzt weiß ich es. Äh, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich überhaupt hinspringen kann. Ich spring springe einfach mal, egal. Da links wäre es gewesen. So. Ja, dann werde ich unten gespawnt. Geht halt ein bisschen länger, aber... Ich hab den. Ah, vielleicht hätte ich mit dem Adlerauge den Heuwagen gesehen. Hm? Ich weiß es nicht. Ja, da hängt ja der Apfel Eden bei uns. Und wir holen uns jetzt die letzte Codex-Seite Ko noch. Nein, nein, nein, nein. So, damit müsste sich unsere Gesundheit noch einmal erhöhen, weil wir die... Nein, warte mal, 30. Nein, nein, nein, 28 hat es sich erhöht. Entschuldigung, was laber ich für eine Scheiß? Ich mache kurz die 5 und dann gehe ich da runter. Warte mal kurz, wo ist mein DNA-Strang da? Das gibt's alles, wird hier verzeichnet. Juckt mich nicht. Ah, hier könnte ich die ganzen Attentate, die ich freispiele, Rennen, die ich freispiele, angucken, die ich gemacht habe. Oh nein, die kann ich nochmal spielen. Sicher, ich will nochmal Rennen machen, natürlich. Federn, geheime Orte. Geheime Orte, was ist das? Die habe ich alle gefunden. Okay, easy. Äh, Aussichtspunkte. Noch sechs Stück. Doch, das sind die sechs, die ich jetzt noch habe. Okay. Ah, die Ansicht ist aber angenehm. Das wusste ich nicht, dass man da genau sieht, wo welche noch sind. Sehe ich das bei den Vätern auch? Weil dann kann ich überprüfen, ob ich wirklich alle habe. Jawohl, okay. Ich habe wirklich alle außer in Venedig, das ist okay. Damit kann ich leben. Ich habe sogar noch zwei gefunden, random. Eine war in diesem Hafenstück drin. Und eine habe ich ja mit euch zusammen letztes Mal, oder vorletztes Mal gefunden, glaube ich. Aber ja, eine war in diesem Hafenstück, gerade neben dem Aussichtspunkt, diese große Turm. Ja, wir machen die jetzt mal zusammen, denn es gibt noch einen Bonusinhalt am Ende, wenn ich sie habe, meinte ich. Außer ich habe Assassin's Creed komplett falsch im Kopf, das kann natürlich auch sein, dann tut es mir natürlich leid, aber ich meinte, es gibt noch was. Und wir gehen da hoch, jawohl. Komm <lacht> an. Und nicht runterspringen wie letztes Mal, das war ziemlich dumm. springen mal runter gibt es einen bonus eigentlich wenn ich alle habe ich will ich guck noch mal sicherheitshalber weil das kenne ich alles nein das will ich nicht das sind nur übersichten Ah, das, das Problem ist, wenn ich alle Aussichtspunkte Assassin's Creed 2 eingebe, dann kriege ich nur eine Liste mit, hey, ich brauche Hilfe bei dem, ich brauche Hilfe bei dem Turm. Und dann geht es halt einfach nur um die Türme, die man erst betreten kann, wenn man diese Technik in Benedikt bekommen hat. Wieso mache ich das? Weil ich mich immer von diesem Ausrufezeichen anziehen lasse, dann. Ja, äh, eben, es gibt einfach nur diese Tabelle, die dann kommt. Dann heißt es, ja, hier muss man nach Venedig zuerst. Und dann in Venedig hat dann, ja, ich komme nicht auf diesen Aussichtspunkt. Ja, du musst zuerst weiterspielen bis zu dieser und dieser Sequenz. Hier oben muss es sein. Ist ja schon gut, dass es diese Hinweise gibt, weil ich konnte die auch brauchen. Ich bin froh, dass man sich so hilft. Vom Spieltipps immer wieder in den Kommentaren. Oh, die Türme sehen alle gleich aus. Immer dieselbe Mechanik, so nervig. Ist halt einfach so langweilig. Äh, ja, aber... Ist schon cool, aber wenn man halt sucht, was es sonst für Boni gibt, dann... Ja. Okay, die Spitze ist anders, zum Glück. Weil sonst wäre auch dieser großspitzige Turm, den ich am Anfang der Folge beklommen habe. Erklommen habe. Oder? Schweizerdeutsch wieder. Wir sagen Erklommen nicht. Erklumme, oder... Erklommen gibt's bei uns im Schweizerdeutsch nicht. Das klingt so dumm. So ein komisches Wort. Alter Halsmaul. Da ist eine Schlägerei, die will ich nicht. Sich da mal rum? Das sind einfach so Gebiete, da kommt man halt nicht hin. Weil wenn ich ne, ein Gebiet schon erreicht hätte, hätte ich es normalerweise auch schon mitgenommen. Außer dieses eine, das war mein Fehler. Kannst du... Okay, dann, dann, dann so, okay. Er wird in zwei Tagen gehängt. Das war auch nur so eine Side-Mission mit so Rette jemanden aus dem Knast, der sterben soll oder so. Jetzt muss ich da... Oder komme ich... Ah doch, hier lässt er mich hoch. Okay. Manchmal lässt er dich an diesen Orten eben nicht ganz hoch. Aber das ist ein mühsamer Turm von der Spitze her. Jawohl. Aber ich bin auf der richtigen Seite direkt. Das ist schon mal Fortschritt. Habe ich meistens nicht. Boah, EZ hat voll die Balance. Ich könnte das niemals. Mich so fallen lassen und auffangen. Da drüben ist ein Heuhaufen, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Es gibt zwei Heuhaufen. Hm. Ich weiß nicht, ob die zu weit weg sind, ehrlich gesagt. Okay, nein, hier sind sie nicht zu so weit weg. Natürlich. Jetzt muss ich noch kurz hier hin, hier hin. Und dann müssen wir kurz nach unten. Tut mir leid, dass wir das jetzt so machen müssen, aber ich will... Ja, ich zeige sowas kurz und dann ist gut. Äh, den Federnbonus. vielleicht kurz noch am Ende werde ich einschneiden. Weil... Ich werde nicht zeigen, wie ich alle Federn sammle. Vielleicht mache ich am Ende nochmal kurz einen Extra-Cut, wie ich die Federn habe. Alle abgeben, was ich bekomme. Weil ich editierte meine Videos schon äh, slightly. Ganz, ganz, ganz leicht, wirklich nur. Und... Manchmal schneide ich... Also ich, vor allem schneide ich Sachen raus. Oder gegen Ende hätte ich auch mal Sachen, die ich... Hä? Hä? Wie hat er mich jetzt aus den Augen verloren? Voll Egal, wir gehen hoch. Da müsste dieser große Turm der jetzt der letzte Punkt sein. In dieser Region wichtig. Da kann ich ja kurz hier rüber schwimmen. Das geht am einfachsten wahrscheinlich. Zum Glück das ist schon diese Spezialfrequenzen nur dessen mein Aufsehen. Ne, naja, ich habe wieder 15.000 in der Kiste. Woo. Das Vorteil ist, wenn ich es richtig habe, ist dieser Aussichtspunkt der letzte ziemlich nah an einem äh, Schnellreisespot. Was für uns natürlich nur Vorteile bringen kann. Oh, scheiße. Also das, was da aus, Ich wollte hören, was der er sagt. Ein ganzes Schiff ist gesunken. Das ist doof. So was ist nicht cool. Nein, du Flachpfeife, geh da hoch. Wenn der jetzt runtergesprungen wäre, ne? Hätte ich nicht so viel Freude gehabt dran. Das mal ganz nett auszudrücken. Okay, jetzt müsste ich aber alle haben auf der Map, inklusive allen Codex-Seiten. Ich weiß nicht, wieso ich die letzte Codex-Seite übersehen habe. Aber cool haben sie das Tor eingebaut. Das war ganz cool. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht eine Fähre finde. Dann könnte ich mit der Fähre einmal rundherum fahren. Da. Das wäre natürlich ganz cool eigentlich. Ah ja. Und wir rudern und rudern und rudern. <lacht> schon cool, dass es geht, aber es ist zu so langsam. Ich glaube, ich bin wirklich schneller, wenn ich laufe. Ich laufe. Ich glaube, ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin zehnmal schneller, wenn er nicht überall aneckt, auf jeden Fall. Sonst wird es irgendwann auch schwierig, aber normalerweise sollte ich schneller sein. Es kann natürlich auch sein, dass ich das komplett über den Haufen werfe, weil das doch schon 6-7 Jahre locker her ist. Äh, damals war Black Flag relativ neu, als ich das geholt habe, alles. Und der Nachfolger von Black Flag, ich glaube, das wäre Unity gewesen dann. Ich bin mir gar nicht sicher, Ehrlich gesagt, ich müsste nachgucken. Kam gerade frisch raus oder sowas. Äh, also es kann natürlich komplett sein, dass ich das durcheinander bringe, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich hier eine Bonusmission mission habe. ...dass wir noch in den v Vatikan können. Also ich kann mich auch komplett täuschen. Das ist gut möglich. Wenn ja, dann tut es mir leid, aber eigentlich... ...nicht. Also doch, eigentlich schon. Ich dachte wirklich, es kommt was auf jeden Fall. Ich kann es nicht garantieren, aber ich... ...glaube schon, dass es was war. Und dann habe ich mich später aufgeregt, weil es non canon ist. Weil es war echt cool, dass man da noch wissen den umbringen kann. Und dann ist es non canon. Aber ich hoffe jetzt mal, das stimmt alles. Weil sonst bin ich im Kopf komplett durcheinander, ehrlich gesagt. So, und der letzte Aussichtspunkt. Dann hätten wir das geschafft. 73 von 73. Nice. Wo ist der nächste Quickport? Äh. Uh. 160 Meter. Ja, ich nehme die mal raus, weil das Rumlaufen kennt ihr ja langsam. Okay, das sind wir. Und das heißt zuerst mal zu. Leonardo, dude. Hey! Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha! <lacht> du hast noch eine gefunden, wie aufregend. Genau. Ja, hätte ich jetzt auch gemacht. Genau. Ja, super. Hey. Hätte ich besser nicht selber machen können. Nicht besser. Wie auch immer. Ja. Selbst nicht besser machen können. Oh, ich hab ein Doch, ich habe ein Gesundheitsquadrat. What? Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut, vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Kodexseiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Das haben wir fast schon alles erledigt. Jetzt muss da nur noch der Apfel rein. der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft, sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn... Wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Okay, ich dachte, das kommt mit den Aussichtspunkten, aber in dem Fall habe ich da auch die Codex-Seiten. Wir machen natürlich direkt weiter, hallo. Wirklich nach Rom reisen? Ja, bitte. Wir haben alles. Wir haben mehr als genug Geld. Wir haben die beste Rüstung, die beste Bewaffnung. Wir haben alles erledigt, außer die Federn. Äh, aber das letzte Video, ich mache es eh meistens so in diesem Spiel, dass ich die letzte... Folge dann mehr schnipsel, weil ich die Collectibles anzeige Stück für Stück. Hier ist es jetzt einfach so, wir haben die Aussichtspunkte, wir haben Codex-Seiten, beides auf einmal erledigen können, mehr oder weniger. Die Federn, das heißt, ich werde irgendwann einen Break machen und dann kann es sein, dass ich drei Tage später erst aufnehme und dann wird die letzte Folge so noch fertig gemacht. Einfach damit es halt chronologisch sinnvoll ist. Ich habe genug Folgen, ich muss auch noch genug rausrennen, dann Assassin's Creed wird jetzt dann damit beendet sein. Das kann ich machen. Jetzt bin ich gespannt. Dann war das nämlich doch das mit den Codex-Seiten. Dann war das noch Main-Story. Aber ich glaube eben, es ist non canon weil in Brotherhood lebt er. Der Borgian. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Dass man das als non canon abstempelt. Weil ich meinte zumindest, ist es ist noch Okay, ich hoffe, ich verrät mich jetzt nicht komplett, aber... Seid mir nicht böse, wenn es falsch ist. Wenn Rodrigo Borgia wieder lebt in Brotherhood, dann hab ich recht. Wenn nicht, dann nicht. Dann würde ich mich auch gerne dafür entschuldigen. Achso, ich hätte gar nicht anders... Ich habe einfach angefangen zu klettern, weil es man, man ist es schon so gewohnt, dass man einfach... ...irgendwie klettern muss, dass man das einfach macht... Ich habe nicht mal umgeschaut, ob es einen anderen Weg gibt. Auch hier gibt es jetzt mehr als einen Weg. Wenn er denn Lust hat. Ich sehe jetzt hier so Spider-Man-like. So viele Wachen hier. Okay, das fällt nicht so auf. Geh nach unten, damit er rüber kann. Die Wache bleibt immer da stehen, ne? Schlechter Anführer. Ich vermute mal, der mit dem Orange Band ist ein Anführer, aber der war schlecht. Merkt nicht, wenn ich drei Leute von ihm töte. Das muss ich jetzt machen. Ich glaube, da komme ich nicht schleichend durch. Oder ich hätte lange genug gewartet, dann wäre ich wahrscheinlich in den Brunnen reingekommen und hätte sie da killen können. Aber ist okay. Es ist okay. Eventuell wäre ich auch darüber gekommen, ohne dass ich die töten müsste. Schalter. Dann wäre ich direkt hier runtergekommen. Dann hätte ich die vielleicht gar nicht töten müssen. Aber jetzt ist zu spät. <lacht> nein, nein der ist ein Bogenschütze. Okay, warte mal kurz. Wenn ich dem zu nahe komme, wird der eh die Mann. Deswegen ist es jetzt Okay. Okay, da muss ich hoch. Ich dachte schon, da oben äh, muss ich noch den Schalter suchen, aber ne. Oh Mann. Nein! Mein armes Pferd. Ich könnte auch ohne Pferd kämpfen, aber ich will nicht. Also ich könnte ohne Pferd durchrennen. Ich glaube, es würde alles nur mühsamer machen. Okay, hier muss ich jetzt ohne Pferd weiter. Sorry. Wir müssen mal da drüben. Oder kann ich hier das Tor hoch? Nee. Weil das Tor hat, dank den... Hat dank trotzdem... Scheiß Hitboxen. Alter! Okay, okay, okay. Fakte, darauf habe ich gar keinen Bock. Habe ich den ausgelöst? Jawohl. Alright. Mal gucken, wie die rumlaufen. Und ein Gegner ist hoch. Das heißt, da... oder zwei Gegner sogar jetzt. Das heißt, auf diesem Turm hier werden zwei Gegner stehen. Ja, zum Glück sind die alle so unfähig. Ja bitte unterschätzt mich nicht. Ah, die Heavy sind mühsam. Ja, ich hau dir einfach ein bisschen, das geht es ein bisschen. So, jetzt gehe ich mal rein hier, leck mich. Ey, die Corona und den alle mit, das ist so schön. Richtig gemeinsam, ein gemeinsames Akt hier. Ach, du hast eine lange Waffe, leck mich. Wir haben ein Problem mit den Sperrdudes leider. Mal gucken, wie weit ich wegkomme hier. Da muss ich hin. Okay, so muss das funktionieren. Bei dem müsste ich nicht mal dodgen, aber okay. So, und jetzt sollte ich eigentlich mashen können für den. Wobei die fetten können mir eh nicht nachrennen. Ich sage nicht fett, weil sie fett sind, sondern weil sie riesig sind und fette Rüstung haben. Hier könnte ich eigentlich einen Sperr nehmen und mal probieren, die vier Leute mit einem Sperr gleichzeitig zu killen, aber naja. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe noch. Also, ich könnte es irgendwo machen, aber irgendwie ist es mir zu blöde. Unentdeckt bleiben. Nicht so auffällig. Ja, ist ja nicht auffällig. Vielleicht soll ich nicht alle killen, die ich treffe, aber naja. Ha! <lacht> Sehr gut. Vielleicht hätte ich da niemanden killen müssen. Aber die checken eh nicht, dass sie weitergucken können. Terre. Ich glaube nicht, dass es uns so einfach machen wird. Deum verum de deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri. Der quem omnia facta sunt. Die homines et salutem descendit de coelis. Voll, finde ich auch, auf jeden Fall. Ich dachte. Ich dachte, ich stünde darüber. Das tue ich nicht. War das jetzt echt so einfach? Ich dachte nicht, dass es so einfach geht. Okay, eben. Diesen Stab haben wir schon ein paar Mal gesehen in den Bildern, die wir in Krypten mussten für die Glyphensammlung. Kannst du widerstehen? Aha. Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Euch geht's wohl zu gut. Ah, <lacht> oh, ihr mein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Freue dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Du wirst ihn mir geben. Wie ihr wünscht. Faszinierend. Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. Das ist Hört die Macht des Apfels. Einfach das Klonen. Das kennen wir schon. Aber ich dachte, dieses Illusionsding ist halt einfach nur das, was der andere draus gemacht hat. Aber anscheinend ist es wirklich die Macht des Apfels, die Multiplikation. Oder die optische Täuschung davon zumindest. Ja, der hat weh getan. Oh, der macht echt weh, wenn er trifft. War mal kurz. Nein, nein, stimmt, die Waffe ist schnell. Ich wollte gerade auf den Dolch wechseln, weil Dolche normalerweise schneller sind, aber nein. stehe ich mir selber im Weg. Er ja, hat einfach mal alles seine Mönche und Wächter zumindest umgehauen. Ich glaube nicht, dass alle tot sind. Nein, nein, die sind nicht tot. Die liegen nur am Boden. Keine Musik, nix hier. Das ist voll speziell. Aber meine Klone haben nicht so eine geile Rüstung, wie ich. Einfach mal so nebenbei. Das war beim Endkampf gegen Alte irgendwie cooler, dass da alle echt sind. Oder echt aussahen. Beim Meister. Ach, ich... Ich hab Zeit. Nur ein bisschen noch. Kacken. Du hältst mich nicht auf. So jetzt habe ich ihn aber kommen. Jawohl, endlich. Nein, das wirst du mir nicht nehmen. Es ist vorbei, Rodrigo. Legt die Waffen nieder und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus. Und wir bringen ihm den Apfel natürlich noch. Scheiße. Oh ja, war jetzt ein schwerer Geheimgang auf jeden Fall. Licht. Frag ich mich auch gerade. Boah, das ist noch recht groß, der Hof hierfür, das, was wir gespielt haben. So, ich muss kurz niesen. Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut, wenn du es so spielen willst. Ultra Instinct, Rodrigo. Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen mächtigen Assassinen konnten das nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Boxen einfach zu tod. Gott lebt an diesem Ort. Wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeben von singenden Engeln und Posaunenkören. Ein liebliches Bild. Doch die Wahrheit ist viel interessanter. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur achten! Zum Glück so, haben wir dieselben Moves, wenn wir uns boxen. Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Gott soll allwissend sein! Und allmächtig! Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm Ich hörne auch ab zu kämpfen, übrigens wegen dem Dialog. Nichts, Junge. Dein Bild, der Schöpfer, stammt aus einem alten Buch einem Buch geschrieben von Menschen. Ihr seid der Papst und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. <lacht> Bist du so naiv? Ich wurde Papst, weil mir das Amt Zugang verschafft. Es gibt mir Macht. Glaubst du, ich glaube auch nur ein einziges Wort aus diesem lächerlichen Buch? Alles Lügen und Aberglaube, genau wie jedes andere religiöse Traktat aus den letzten 10.000 Jahren. Okay, das war's. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir den ganzen Dialog haben, weil wenn das fehlt, dann ist scheiße. Oh nein! Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! der Prophet! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Requiesca den Pace. Maul des Wolfes. Alter. Die Gruft. Okay. Das war Sequenz 14 also. Dann war das der Konex Kodex Bonus und nicht der Aussichtspunkte Bonus. Diese Runen sieht voll geil aus hier. Ah, okay. Sei gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Wir sind dankbar. Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin viele. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mira. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinja genannt wurde. Ihr seid... Götter. <lacht> Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß, ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen. Aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst... Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gaben. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schworen wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen wird. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln. Erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Es ist getan, die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir. Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Okay, das war jetzt interessant. Und am Ende... Eine direkte Nachricht an Desmond Miles, an uns aus der Gegenwart. Es sind nur etwa zehn Minuten, Minuten bis ich bereit zu gehen bevor Sie. Desmond. Ja. ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier. War nur eine Frage der Zeit, bis Sie uns finden ganz ehrlich, es wundert mich, dass wir so lange brauchten. Gehen wir. Tut mir leid, wenn ich ganz Mikrofon hat, habe ich gerade rausgemerkt. Okay. Also, wie ist der Plan? Wir hauen ja ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf, der, wir kriegen Besuch. Der okay, jetzt wird es nochmal interessant. Das. Wir können noch mal rein, keine Sorge. Welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, mehr Männer an Sie Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Weddig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirn. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen, Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren Sie dabei. Neben mir. Die ganze Zeit über. Das Blut klebt an Ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Kann ich nicht. Ich kann keinen Schlagstock aufnehmen, das Waffe. Schade, dass die Credits so ein bisschen untergehen müssen. Weil die ganzen Namen wird man jetzt nicht lesen können. Jetzt kommen gerade die Synchrosprecher. Das wäre ganz interessant, eigentlich, wenn man die kennt. Schon noch interessant. Das sind coole Synchrosprecher gewesen. Ah, jetzt doch. Weil ganz ehrlich, die Story war echt interessant, die war cool gemacht. Achso, jetzt habe ich ihn dabei. Ich weiß, ich habe drin gesagt, eine Synchronstimme war mir ein bisschen unpassend wegen der Lautstärke teilweise. Aber alles in allem, die deutschen Synchronstimmen, die deutschen Synchronsprecher haben sich echt Mühe gegeben. Das Spiel war echt gut. Wir kommen hier nicht mehr weg, wir sind Massenmörder jetzt. Einfach mal so, nebenbei. Ah, ah, Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Malz. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los! Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber... Vielleicht... Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Das passiert, rein theoretisch. Könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie sie noch Minerva nicht, sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an. Du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. Okay, dann war es damals wirklich die, die Codex-Seiten, die ich im Kopf habe, weil ich habe ohne DLCs gespielt. Heißt, ich konnte direkt, nachdem ich den Apfel bekommen habe, nachdem Ezio ein Assassine wurde, die Codex-Seiten sammeln und das Spiel beenden soweit, denn die letzten Aussichtspunkte... Im letzten Gebiet gab es keine Codex-Seiten. Und wenn man unterwegs alle Codex-Seiten mitgenommen hätte, hätte man am Ende einfach die letzte bekommen, sie Leonardo geben können und direkt weitermachen können. Weil ich kannte diesen Teil am Ende, aber die zwei vorigen, in denen wir einmal Fioli und einmal Florenz retten mussten, hatte ich noch nie gespielt. Powered by Adobe Flash. Oh, das macht weh. <lacht> das war jetzt ein bisschen <lacht> lustig, dass es gerade vor sieben Tagen ist der. 31.12.2020 gewesen. Bei mir jetzt persönlich, an der Flash Player abgeschaltet wurde ja anscheinend. Von daher ganz lustig so. Ja, das Spiel ist natürlich, es hat seine Fehler. Ich habe mich auch mehr als einmal darüber aufgeregt. Einige Missionen sind Kacke für mich, natürlich klar. Aguila ist doch ein Name. War mal kurz. Der hieß gerade Aguila zum Nachnamen. Der Name kommt mir verdammt verdammt, verdammt bekannt vor. Weil ich habe Assassin's Creed auf dem Handy gespielt, dieses, äh, ich weiß nicht mehr wie es hieß, äh, da gab es auch einen Aquila, das ist ein Hauptcharakter aus einem Teil. Aber wie auch immer, ja, das Spiel ist super, die Story ist super und wir kriegen jetzt erst den Anfang. Ich gucke mal kurz, welches Assassin's Creed das war. Hier, äh, nee, Rebellion, genau, in Rebellion ist Aquila der Hauptcharakter. Jetzt habe ich natürlich Werbung angeklickt. Toll, danke. Ja, aber wie auch immer, das Spiel ist unglaublich super. Ich liebe Assassin's Creed, was sie hier wieder auf die Beine ge gestellt haben. Natürlich, ein scheiß altes Spiel. Es ist der zweite Teil von unzähligen in der Reihe. die sich immer weiter von Assassin's Creed entfernen, leider. Aber jetzt am Anfang können wir es noch genießen. Und ich hoffe, es ist okay, so wie ich das mache jetzt. Am ersten Teil habe ich ganz viel geschnitten. Das habe ich ein bisschen gestört, weil ich unter Zeitdruck gekommen bin. Hier kann ich ein bisschen mehr spielen, einfach laufen lassen. Ich schneide immer noch, wenn mir was nicht passt. Keine Sorge, aber so würde ich eigentlich gerne die letzten Teile auch noch spielen. Und ja, natürlich, jetzt mache ich eine kleine Pause, spiele zuerst Pokémon weiter. Wird wahrscheinlich ein COD-Teil komplett aufnehmen, dann geht es aber direkt weiter mit Assassin's Creed Brotherhood. Brotherhood wird nicht so ewig lange dauern, bis es kommt. Keine Sorge. Wahrscheinlich in der Zeit, in der diese Folge rauskommt, werde ich es schon aufgenommen haben, den ersten Teil. Ich probiere auch das Ganze auf Twitch zu streamen. Also ich guck mal, weil OBS klappt vielleicht. Ergato lässt mich nicht auf Twitch streamen, das habe ich herausgefunden. Weil aus dem Grund, ich weiß nicht wieso, ich habe es neu installiert, das geht immer noch nicht. Aber vielleicht klappt es über OBS, wenn mein PC das mitmacht. Ich probiere es mal, ich guck mal, wie es weitergeht. Aber ja, ich bedanke mich ganz herzlich für euch... Bei Euch fürs dabei sein, hoffe, euch hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Klar, ich habe die Story schon gekannt, aber trotzdem war es noch mal ganz neu, das nach irgendwie sieben Jahren noch mal zu entdecken, zu kennenzulernen. Vor allem jetzt, wo ich eigentlich weitermachen will, als mittendrin in Black Flag. Vielleicht bin ich einfach auch mehr motiviert, wenn es so wie eine Aufnahme ist. Jetzt wir werden schauen. Also, ich bedanke mich noch ein letztes Mal bei euch, hoffe, euch hat es gefallen. Und, ach ja, bevor ich jetzt beende, das Video geht noch weiter, denn ich werde alle Federn sammeln. Das heißt, es gibt noch einen kurzen Teil, in dem ich alle Federn abgeben werde. Der wird nach den Credits laufen. Also die Credits werden nicht das Ende sein hier. Und auch hier wieder super schöne Musik. Also die, die die Musik hier eingebaut haben bei Ubisoft, die haben sich echt super Mühe gegeben. Einfach mal so nebenbei. Und ja, wir müssen Ezio noch nicht verabschieden. Ezio wird jetzt langsam erwachsen, hat noch so viele Fragen, möchte noch so viel wissen. Das wird sich jetzt weiterziehen, spätestens in Revelations, wenn dann die ganze Aufklärung kommt, mit was mit... Das kann man einfach so sagen. Revelations geht es darum, was ist mit Altair. Dann wird Ezio ziemlich viel in der Vergangenheit reisen und Altair nachjagen und Schriften und Reliquien über Altair einsammeln und probieren, das Ende von Altair nachzukonstruieren und... Das ist dann das letzte Teil, in dem wir einen älteren Ezio haben, in dem wir einen alten ihr haben. Einfach diese Abschlüsse von den ersten zwei Assassinen, bevor es weitergeht mit einem neuen. Und Brotherhood ist halt einfach nochmal was anderes, wo Ezio nochmal eine Bruderschaft selber aufbauen kann, in einem Ort, wo es keine Assassinen gibt. Und ja, das Ganze ist schon cool gemacht und Connor im dritten Teil ist natürlich auch verdammt cool, einer meiner Lieblingsassassinen nach wie vor. Von daher. Ich bin froh, dass ich jetzt rausgefunden habe, dass es noch ein DLC gab. Ich hoffe, die DLCs von Revelations laufen auch so sauber, weil ich sie ja selber kaufen musste anscheinend. Oder eben auch nicht. Ich weiß nicht. Ich komme nicht raus. Egal. Ich habe sie auf jeden Fall gekauft, glaube ich. Und dann lassen wir uns überraschen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in die Story noch mal so verlieren kann, wie ich es damals machte, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. als ich es kennenlernte die Reihe und überhaupt mal, wow, was ist Assassin's Creed? Ich kenne das noch gar nicht. Und. Doch, es funktioniert. Ich bin wieder voll drin, ehrlich gesagt. Ich freue mich darauf, da weiterzumachen. Trotzdem muss ich halt gucken. Ich will nicht nur Assassin's Creed machen. Ich habe so viele Reihen in letzter Zeit, aber 18 gemacht auf dem Kanal. Neben Pokémon. Ja, Pokémon. Die Naslog, die geht natürlich auch weiter, aber... Jetzt einfach mal so, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir lassen das noch laufen. Ich glaube, es ist eh gerade vorbei. Und dann hänge ich jetzt noch an, wie ich alle Federn abgebe. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert genau. Das hätte mich noch interessiert, hätte ich gesagt, jetzt ja. Wir sind jetzt in einem Auto, sind auf der Flucht. Mal schauen, wo wir in... Ein alter Freund kehrt zurück. Aha, okay. Beende das Spiel wahrscheinlich. Und oh, ich dachte, es kommt gleich was. Okay. Klar, jetzt wo ich rede, geht's weiter. Okay, wir sind mittendrin. Das heißt, wir haben alle unsere Opfer besiegt, jawohl. Hier alle Porträts erledigt. Inklusive Rodrigo Borgia selber. Haben schon wieder so unglaublich viel Geld in dieser Kiste drin. Und in unserer Tasche. Wir geben jetzt die Federn ab, die ich gefunden habe, noch kurz. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Beziehungsweise jetzt dann gleich nochmal. Ich weiß, die Folge geht schon eine Stunde, aber ich würde trotzdem kurz die Federn noch abgeben. Das ist eigentlich das Letzte, was ich noch machen kann. Deswegen mache ich da nicht extra nochmal eine Zusatzfolge. Aber wir gucken kurz ins Buch, ob ich sonst wirklich alles habe jetzt, weil sonst würde ich das noch machen dass wir das Spiel mit einem vollständigen Abschluss beenden können. 98%, ja, das sind wirklich alles ist erledigt, außer die Federn. Wirklich alles. Sowas ist cool. Dann, danke fürs Zuschauen und ja, bis gleich. Ja, bis bald, bis gleich mit den Federn. So Leute, wir sind wieder da. Ihr fragt euch jetzt, wir haben 100 Federn und ich habe natürlich extra die letzte Feder an einem Teleport gebracht, in Memoriam Pedruccio, meinem Bruder. Alle Federn sammeln und jetzt müssen wir so alle abgeben und dann gibt es nächstes Mal noch ein Video, habe ich gemerkt, mit den Glyphen. Die mache ich nicht mehr heute. Also es nächstes mal noch ein kürzeres Video von Assassin's Creed 2, vielleicht kommt es auch später noch, vielleicht mache ich, ich guck mal, wahrscheinlich nicht. Weil, das heißt, wir müssen nochmal durch die ganzen Städte die Glyphen sammeln und lösen und ja. Ich wollte einfach mal nur dann an Umhang mitnehmen und, weil ich muss den ja eh in jeder Stadt einmal tragen und wenn ich den jetzt anziehe und in jede Stadt nochmal Glyphen sammeln muss, dann passt das ja. Dann habe ich den eh schon die ganze Zeit an, wenn ich dann in jeder Stadt mal bin. Ja, und ich kann mal wieder Geld mitnehmen. Auch ganz cool, ich weiß. Wahrscheinlich werde ich nach diesem Spielstand nie mehr zurückkehren hier, deswegen nehme ich das Geld noch mit und gut ist... So, jetzt kriegen wir vielleicht noch einen Dialog. Ich danke dir, Ezio, dass du mich nicht vergisst. Ja, die hat jetzt ja nur 22 Jahre getrauert. Jetzt ist die Frage, wo kann ich den Auditor-Anzug umhang anziehen. Weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich das beim Schneider machen? Vielleicht, wenn ich Assassinenweis nehme. Ha. Ich finde das raus und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Äh, nächste Woche, nächstes Video, Entschuldigung. Ja, also. Bis dann. Ciao, ciao.